Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay und ich zock mit euch All-in-One-Sports VR. Das Game kostet aktuell 19,99 Euro im Pico Store und ja, was kriegen wir hier geboten? Wir können Basketball spielen, wir können Bogen schießen, Tischtennis, Tennis, und dann haben wir hier Billard, Golf, Baseball, Boxen, Bowling, Dart und Badminton. Also ganz viele kleine Minispiele dabei. Die einen äh, gefallen mir besser, die anderen nicht, weil es nicht so gut kann. Aber insgesamt ein echt cooles Game. Und ich würde sagen, wir legen los. Und ich würde sagen, wir suchen uns mal was aus. Dafür nehmen wir uns diese Basketball. Figuren mit dem, mit dem Trigger und wir legen die hier hin. Wir machen Einzelgame. Okay. Oh. Das ging ja super. <lacht> komm, komm. Oh. Der war schlecht. Der ist drin. Ha, da guckst du blöd. Da kommt. Jawohl natürlich ein bisschen anders werfen. Ich finde es sehr schwer, dass die Kraft hier irgendwie zu dosieren, wie man wirft, weil man hat dann natürlich kein Gefühl vom Ball. Ach oh Gott, jetzt wird's ganz schwer. Boah, das kann ich gar nicht dosieren hier. <lacht> nee. weiter weg, wir gehen ein bisschen besser, aber die KI kann das sogar besser als ich, würde ich fast sagen, aber man muss sagen, ist mein erstes Game, ne? also first impression, <lacht> okay, ja, wir, mal den Archery -Man. wir machen immer Level 1, dass ich euch die Spiele zeigen kann. Und äh, natürlich gibt es hier auch äh, Multiplayer-Modus, aber ähm, ja, um zu zeigen, ist es immer besser, wenn man wirklich äh, Einzelplayer zockt. So. Oh, okay. Nicht schlecht, oder? Ah. Oh. Yes. 8. <lacht> ha, du kannst einpacken. Ich muss nur warten. <lacht> Satz gewonnen. Ready. 9. 6. Na komm. Ready. Ich dachte, man müsste jetzt selber nachlegen. 9. 6. Oh, den habe ich eher... Ein bisschen schlechter gesehen gerade, weil ich noch ein bisschen verzogen habe. So. Wind, den Wind sehen wir ja auch immer. Den kann man natürlich mit einbrechen, aber war jetzt nicht wirklich notwendig. So, gehen wir wieder raus. Hot. Hot, Hot spielen wir natürlich, ne? Ist echt süß gemacht, finde ich, mit den Figürchen. Your service. Love. 15. Your service <lacht> <lacht> ah, Immer wenn ich ein bisschen aggressiver ran will, Mann ey Your service Ja, lauf, Junge, lauf. 15, 30. Your service! Oh <lacht> nein, Your service! Ja. Boss. Ich weiß ja, ob ich das service. schuld bin oder das Spiel teilweise schuld ist. Game set. Boah, der war, war. Ein guter. Das war ein guter Schuss, äh, weil. Das okay. auch. Ja. Wow. Der wollte ja einfach so ein bisschen über was Netz hauen. Mann. Ach, oh, das. Das kann doch nicht sein. Der, der lacht über mich. Aber zu Recht. Game! Nee, da werde ich. Da werde ich niemals mit warm mit werden. Table Tischtennis, Tischtennis bin ich genauso schlecht. Single Play. Your Service. Zero. One. Noch lachst du. Your Service. Zero. Two. Ach. Mann, ich bin so schlecht, ey. Ja, nützt aber auch nix. Hä? Okay. Was das gerade war? Your service. Service. Guck mal. Zero, six. One, six. Jetzt hole ich auf. Natürlich nicht. Oh. Aber in, in Real würde ich genauso schlecht spielen. Das hat damit zu tun, wie man über, an den Ball rankommt. Man muss schon so eine Schlagbewegung machen, dass er überhaupt äh, sich bewegt. Oder? Ja. Nee. Tischtennis. Und ich werden keine Freunde. Aber man muss sagen, das ist natürlich kein Eleven, ne? Das werde ich euch aber auch noch auf meinem Kanal zeigen. Nee. Wenn wir die Schmarr hier. Boah. Übelst. Play. Level so, Billard. In Boxen kann ich bestimmt gut sein, <lacht> hoffe ich mal. Na, ganz smooth Musik. Foul. Der geht rein, oder? Ja, ja, ja. Nein, das ist gut. Das ist gut. Kann ich denn jetzt meine Position hier wechseln? Der hat's drauf, der hat's drauf. Okay. <lacht> Oder sie ist ein Sie, sehe ich jetzt gerade erst. <lacht> Den könnte ich doch reinmachen. So. will das Spiel von mir? Oh ne. Aber also das ist kein Spiel für mich. Auch nicht. Gar nicht. <lacht> Aber wie gesagt, ich spiele zum ersten Mal. Von daher, ich habe keine Ahnung. Na, guck mal, ich kann mir den auch drehen, wie ich will. Das ist auch gut. Gut zu wissen. nicht. Okay Leute, hat eh keinen Sinn hier. Gehen wir zum nächsten Match über. <lacht> das, das bringt hier nichts. Weil ich euch wirklich nur die einzelnen Spiele die spielen zeigen äh, möchte, muss man nicht hier komplett alles zeigen. Von daher können wir auch mal wechseln. Und ja, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie schlecht ich doch bin. Habe ich kein Problem mit. So, jetzt schauen wir uns das mal an hier. Spielanleitung. Wir suchen uns einen äh, Wurf scheinbar aus. Okay. Ball. Ball. Ball. Strike. Ball! Strike! Strike! Ah, voll. Ja, ich weiß. Ball! Ball! Ball! Wow. Ist nicht euer Ernst! Nein! Strike! Out! Ich müsste mich mal kurz neu... ...kalibrieren hier, so. Foul. Damit rechnen sie nicht, ne? Oh, jetzt bin ich dran. Out. Okay, nochmal. mal Ich muss mich, ich muss mich hier, so, so, so, so, so. <lacht> so, Home Run! Dafür reicht ich nicht, dafür reicht er nicht. Aber... Das ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Lauft! Kein Hunger, aber die müssen erstmal laufen, um reinzukommen. Das ist gut. Hätt ich glaube, ich gar nicht nehmen müssen, weil er außerhalb des Dings war, oder? Oh, jetzt, jetzt ist er böse. Jetzt ist er böse. Boah, war der, war der schnell. Sehr gut gelaufen. Die sind beide noch zur Station gekommen, zur Base. Also macht mir schon mehr Spaß als Tennis und aber es ist Geschmackssache. Wie gesagt, so Sp Spiele mit äh, Schlägern, wo kleine Bälle sind, also außer dem Baseball, sind gar nichts für mich. Oh Gott, jetzt muss ich aber schnell sein. Ha, nicht mit mir. Lauft, lauft. Was war das? Nochmal, komm. Flieg! Double hit! Okay, ist halt Level 1, aber... Machen wir jetzt? Oh, ich muss wieder werfen. Okay. Ball. Ball. Hm. Oh, der. Der hat getroffen. Das war blöd. Und die brauchen lange. So, den nehmen wir jetzt auch mal. Haha. <lacht> Oh Alter. Ich wollte sagen, hat der. Sportkatsan hat er noch getroffen. Was ist das für ein Ball? Strike! Strike out! Raus mit dir! Das geht doch schon mal gut! Das kann nicht sein! Der ist ja schon ruhig getroffen. Double hit. Ja, aber der war auch nicht hier drin. Double hit. You win. Yes. Wenigstens das. Wenigstens das habe ich gewonnen. Machen wir mal Golf. Oh das gibt auch wieder nichts. Okay. Oh je, oh je. Da werde ich auch nicht ein ganzes Spiel machen. Das dauert, glaube ich, viel zu lange. Oh, guck mal, wie schön der kommt. War doch gar nicht so schlecht. Fahrt mich bitte dorthin. Der ist direkt drin. Oh, ich bin im Sand gelandet, oder? Rough. Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Okay. Nice Birdie! Mission Success! War ja gar nicht schlecht. Wie gesagt, die sieht ganz nett aus. Ich liebe, ich liebe VR-Boxen. Single Play. <lacht> Jetzt bin ich gespannt, was das ist. Kann es mit True of the Fight mithalten? Run! Fight! Komm! One, two, three, bleib, four, bleib dort! Five, Boah, ist das ist Fallobst. Komm, das steht nie mehr auf. Das steht nie mehr auf, lass es doch. Aber darf man mit, mit Helm Boxen? Komm, da können, können wir ruhig jetzt noch mal einen machen. Das fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Auch gegen eine Frau. Also bisher die ganzen Minispiele gefallen mir echt gut. Auch wenn ich in manchen richtig schlecht war. Okay. Was ich für auf der Fall ist ein bisschen härter Aber gefällt mir Wird mit Sicherheit auch schwieriger Dann haben wir hier noch Dart Haben wir auch selber eine Scheibe zu Hause, aber Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht Ich gehe eigentlich gerne auf die Triple 20 Dann Probieren wir mal Triple ah. Triple Ganz nett gemacht. Dafür, dass ganz keine Minigames sind. Mist. Ach nein. Oh Gott. Okay, eins. Mach noch eins. Ja, ja. mach noch mal. Okay, kann ich mit leben. Ich habe einen versemmelt jetzt, jetzt aber nicht mehr. Ach, auch nicht gut. Auch nicht wirklich gut gewesen. Triple! Oh. Triple! Oh, Triple 15 war übel. Und dann noch eine 20. Junge. Komm, wir probieren mal Triple 19. <lacht> ja, nee, ist klar. Nee. Da habe ich noch weniger Gefühl als beim Basketball. <lacht> Aber wenn man mit mehreren Leuten spielt, ich denke mal, das ist ganz witzig. So, mal in die Mitte. Single Ball. Immerhin. Double. Nein! Jawoll! Ob der gewinnt, wenn er nicht gerade ganz blöd ist. Okay. So die 3 und dann die triple 20 wäre ganz nice. Double. Double. Komm, wir machen wir jetzt die 3. Yes. Oh nein! Ich wollte auf die 3 das mit dem Überwerfen ist natürlich jetzt auch ein Problem, ne? Dribble. Die 19. Komm, komm, komm. Oh. Boah. Ich habe nicht gewonnen, aber war trotzdem cool. Dann haben wir noch Bowling. Die Figürchen sehen nicht geil aus. So, wie macht man das? Eine Kugel nehmen und dann loslassen. Okay, und dann kann man den noch ein bisschen drehen. Mit dem quasi Effekt geben. Okay. Hm. Komm, gut, gut, gut. Ah. Komm, die Rose, die bringt Glück. Yes! Und du? Ach, ne, ne? Wo ist meine orangene? Äh, rosane? Na komm, müssen wir die nehmen. Nee, oh Gott, oh Gott, die war ganz schlecht. Boah, der, der ist mehr weggegangen, als, als ich dachte. Boah, der muss ein bisschen weiter nach rechts kommen. Schade. Ah, ich glaube sieht nicht so gut aus. Ach nein, die äußeren. Ja. Ist klar. Nee. In the Gatherer. Oh da, die Orangen, die sieht schön aus. Passt. Jetzt probiere ich mal, den mit Efe nach rechts zu machen. So. Ah, der hat zu spät in den Und? Und? Ja, Aber klar. Das war klar. Ja. Jetzt mach nach. Jetzt mach nach. Macht er auch noch bestimmt. Oder die. Haha. Ha. Und denn nicht ab, ne? Äh, Sie, entschuldigung. Iron, Iron She. Oh. herrlich! Haben Sie das gesehen? Komm hier. Langsam, langsam läuft es aber, würde ich sagen. Also ah, unter jetzt, ne? Ja, wirst ein bisschen nervös, ne? Kann ich mir vorstellen, wäre ich an deiner Stelle auch. Aber es ist nur ein Spiel. Ich habe eben schon den Tennis verloren. <lacht> Um den versuche zu drehen ja komm komm oh mein Gott <lacht> und ich darf nochmal ne ich habe die Aber ah, mal haus hoch beim letzten Wurf habe ich die Taktik geändert oh Badminton oh je Ich habe echt ein Problem in meinem Platz. Ne? Das muss man natürlich auch wissen. Ah, ich bin blöd. Den hätte ich ein bisschen anders werfen müssen, oder schlagen müssen. Na komm. Das will ich auf keinen Fall verlieren jetzt. Three, auf keinen Fall. Ah, <lacht> scheiße. Oder doch? Realistisches Windgefühl hier. Four, three. Your service, Your Service. Kann ich, auch, kann ich denn auch so? Oh Gott! Out. Four. <lacht> Ich wollte, dass er so gerade so bei denen am Netz kommt. Na komm. Four, six. You lose. Nochmal. Nochmal. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. So, jetzt machen wir zu null Spiel hier. Your, Two. <lacht> <lacht> Your Two. Wie macht One. man die Dinger? Mann! Ja, ja, ja. So läuft das. Wenn man gegen Sebastian spielt. <lacht> da kriegt man nochmal mal sowas geschenkt. Mann. Komm. Boah, ich bin, ich bin so... Ich würde mir das Ding am liebsten gegen den Kopf hauen. Mann. Oh, ruhig bleiben. Konzentriert. An die Sache rangehen. out. Three, da weiß ich nicht, wie ich den dann so schnell nach unten kriege. da er nicht nur hoch geht. Dafür habe ich hier zu wenig Gefühl drin. Ein Spiel der Gefühle ist das. Oh. Okay. Ich gebe auf. Ich weiß, wann ich mich geschlagen Ja, Leute. Das war All-in-One-Sports VR. Ich war in manchen Games gut, in manchen war ich grottenschlecht, dann wieder mittelmäßig. Also, äh, Aber alles in allem, muss ich sagen, hat es mir gut gefallen. Es sind ein paar richtig schöne Minispiele dabei. Genau, hier haben wir, hier haben wir auch nochmal die Möglichkeit, unseren Avatar abzuändern, wie wir den haben wollen. Ne? Wir können den hier solche, solche Haare machen. Und so weiter und so fort. Können den noch einen kleinen Helm aufsetzen oder sowas hier. Also da sind uns keine Grenzen gesetzt, ist auch noch mal ganz witzig und äh, gehen wir mal raus. Ja wie gesagt, VR. diese ganzen kleinen Minispiele sind, sind echt witzig, man kann hier einen Multiplayer machen, hat man mit Freunden Spaß, also top, also ich finde es ganz gut, ist gelungen ähm, für meine schlechten Ergebnisse kann man nix, ne? da kann aber das Spiel nichts für, für Tischtennis <lacht> Tennis. Ja, Hier war ich nicht ganz so schlecht wie im Tennis oder im Tischtennis, aber äh, ja, habe auch nicht gewonnen. Aber, wie gesagt, mir hat's gefallen, wie gefällt euch das Game? Gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben und ja, falls euch das Game jetzt hier oder das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auf ein Abo freuen, Like nicht vergessen und äh, ja, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss!